Okay, dann nicht. Der letzte Typ, der ausgespuckt wird, der ist dann mein neuer Speer. Schip, Kim Seiler und Speer. Epp. Oh oh. Oh oh. Oh. bei dir Musik geladen? Mhm. Ich muss schon. Ich <lacht> hoffe. <lacht> Wenn man das als Musik bezeichnen kann, dann hat das gerade bei mir gelohnt. ja. Ah, ja, toll. Du weißt. Ja, ich glaube, der Löwe lebt noch. Oh Gott. Das blöde Viech bringt jetzt um was. Stirb! Mistviech. <lacht> Mit Katapulte, Ivan. Oh. Lass du das Viechling? Sollst ist mir da schauen, ob da Gold ist. Ich kein Viech. Oh, was ist denn das für ein Castor? Eine Ruine oder so. Oder äh, so eine Art Steinkreis ist das. Steinkreis. Alter, ich hab kein Gold. Oh shit, die dienen ja gar nichts. Und ja, wahrscheinlich! Du bist Viech! jetzt ist der ja schon wieder fast hier. Bei mir sind so viele Löwen. Das ist echt der Shit bei mir da. Da hinten war schon wieder einer gewesen, glaube ich. Alter, ich hab kein Gold! Ich hab kein Gold! Ich hab kein Gold! Nicht kein Löwe, na, gewick. Da ist kein Gold! Ich glaub's ja gar nicht. Einen Elefanten hab ich gefunden, aber kein Gold! <lacht> Brauche aber gut, das ist das Problem. Da ist schon wieder so ein komischer oder ich bin schon voll im Westen jetzt und ich finde kein gold kein einziges. Ich glaube, ich bin so dass ich verlaufen. Ich du Dorf. bist rot, gell? Ich bin rot. Okay. Hast du was von mir gefunden? Na, da ist schon wieder Löwe? Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Alter, ich. Kein ich kann, ich kann kacken. Sorry, aber... Kacken. Da ist kein Geld. Was ist denn da los? Im Staat Israel. <lacht> ich hab kein Geld. Ich kann eigentlich eh schon fast aufhören. Ich hab kein Nicht eines. Ich kann eigentlich jetzt... Ich kann mir eigentlich jetzt killen, selber. ne? Du einmal, ja. Jetzt, Gerne. Da ist jetzt der Krokodil, weil es so lustig ist. Oh, ich muss noch was entwickeln. Ey, Typ, komm, du gehst jetzt mit da hier. Da drüben muss jetzt der Gold sein, weil sonst, sonst, sonst mag ich nicht mehr. <lacht> das gibt's nämlich sonst nicht. Das gibt's doch nicht. Da ist nichts auf der Kackins oder auf dem. Ich hab kein Geld. Loki hab kein Gold. Fail. Ich hab so viel bärensträucher zeigt, aber ich hab kein Gold. Gib mir die Bärensträucher. Gib mir Gold. Du hast du hast wieder Gold, oder? Ja, das gibt's doch nicht. Furchtbar. Alter, ich kannt mir echt ich bin echt ich bin jetzt echt angepisst. Scheiße. ist Gold. Heute, halt, bau erst einmal wo wird das Gold gebracht? In der Lagergrube oder so. Oder wo hier? Ja genau, Lagergrube. Lagergrube, dann bauen wir da eine Lagergrube her. Und dann baut der einsame Typ da Gold ab. Und du passt auch, weil du schon fast hier bist, du passt auch Gold ab. Aber das coole ist ja, das ist das einzige Goldvorkommen, das ich bis jetzt gefunden habe. Wie viel Goldvorkommen hast du schon? 69 Betriebsgeheimnis. Ich denke es mir nämlich. <lacht> Vielleicht ist ja doch. Ja, aber das reicht es. jetzt noch. Das reicht jetzt für ein bisschen. Stur. Stor habe ich auch da hinten, glaube ich. Habe ich gesehen, oder? Da ist einer. Komm man da vorbei? Nö. Alter, alles Aber bald. Stor braucht man eh fast nicht eigentlich. Ja. Das ist eigentlich das größte Klump, was man machen kann. Kubbelstone Was für Zeit bist du? Bronze. Bin ja ab jetzt. Ich kann dich echt ausrasten, wenn. Elefant. Löwe. Natürlich. Ich segle. Was du auch so. Du bist jetzt mein Bauernopfer. Du gehst jetzt nämlich da oben und schaust nach. Du bringst erst einmal das Viech um. Dann schaust du nach, was da alles los ist da unten. Geil. Was da hart am nissel ist. Sehr geil. Also, das war jetzt richtig geil, was der gemacht hat. Was ist denn so geil? Nichts. hat <lacht> dann richtig Scheiße gemacht. Hm. Ja, lass die heute halt umbringen von dem Viech, gell? Am besten. Geh weg, lass das Viech liegen. Lass das Viech liegen. Oh, ich hab unendlich viel Holz. Ja. Ich hab so unendlich viel Holz. Und du hast einen Anruf? Ja, ich denk's <lacht> Na, Nein, der Wanninger ruft mir jetzt nicht an. Nein. Ich glaub, der sagt ist nicht. anders. Der Typ. Ja, frei steckt dir dieses anders. Der ruft mir immer an, wenn's grad nicht geht. Oh, oh was ist das? Das bist du. <lacht> da getrocknet ein paar Fleisch ineinander. Ja, easy. Loll. Was machst denn du da bei mir? So, der Scheiße. Was machst gell? du bei mir? Was Loll? da, Alter? Ich geh schon weg. Ich lass mich drüber, lass mich drüber, ich geh schon weg. Was machst Alter, du bei bist mir? bei meinem Golf vorkommen. Gib Nein. Weg. Das gibt's doch jetzt nicht. Du bist da! Oh scheiße! W ja, mein Fehl. Oh shit! Fuck, okay, das ist nicht gut. Das ist echt jetzt nicht unbedingt so geil. <lacht> Vor allem weil das mein einziges Gut vollkommen ist da. Ich war echt am, am, am Scouten. Ob da noch eins ist, aber ich finde keins. <lacht> <lacht> äh, ja. Na. Ja, no, C fix. Ich hab's gewusst. <lacht> <lacht> hm, jetzt, hm, schade. Das Building kann der eigentlich brauchen. Was kannst du brauchen? Das Building kann die brauchen. Meine Lagergruppe, ja. die du gerade zerstörst. Ja. Alter, was Hallo. machst du denn du bei mir? <lacht> ah, falsch wo oben im einen Marktplatz gesteckt ist ob den einen Marktplatz das weiß niemand außer also du selbst toll wir schauen so ein Ding überhaupt aus ich weiß eh nicht mehr <lacht> Oh fuck die ja. Stänger schon wieder sind die ja bau da heute. neuer Bauernhof dann wenn deiner hier ist Dinge ja, denk was soll der Scheißding? Mein Gott, Buh. Wo ist denn mein Marktplatz? Das gibt's doch nicht. Hobbycorn oder was? Da, ich muss ja einen haben. Da Marktplatz. Äh, aber oh. Der Marktplatz war komplettes Klump. <lacht> hm es! genau so muss das nämlich. Heute die Römer mit ihrem Expansionsdrang wieder. Das gibt's doch nicht. Aber ich werde, ich, werde die, ich werde euch noch das Fürchten lehren. Das hoffe ich ja, sonst ist es so ja langweilig. Also, ich hoffe, dass ich euch das Fürchten lehre. Nicht wie letztes Mal. Das Perserreich wurde gelandlockt und gekillt. Oha. Ja, bei mir hat's gerade wieder, bei mir hat er Lied geladen, sorry. Da kriegst du einen Herzinfarkt. Was hab ich mir denn jetzt da gebaut? Weil Milchverkehrs... LOL. Servus! Alter, <lacht> geil! Alter, <lacht> geh ja, okay weg! Ja, geh weg! Sehr toll! Hervor, ja. du, mit deinem Teil, da. <lacht> Ja, ist schaut lustig aus. Braucht 800 Gold, ich hab keine Scheiß 800 Gold. Oh fuck, stimmt. Apropos, du bringst mir auf was? Ich hätte habe ganz vergessen. Okay, das ist nicht gut. Oder die MIDI-Sounds, der Wahnsinn. High-Quality-Audio. Sie müssen mehr Häuser bauen, ist das dein Ernst jetzt So, der darf da ausbauen und der darf da ausbauen. Und die kriegt da. Warum haben ich so viel hohe ähm... Nahrung? Ich habe so unendlich viel Nahrung. Verbis, Verbis. Verbose Mode, Leute. Rogan. Rogan mit Hulk halt Logan. <laughs> Jetzt ja hier auf! Sorry. Zwei war gerade Oh fuck, und da los? Hallo? What is up with you? Mein Freund. Lol. Ah, du hast Opas. Bist du dir sicher? Das ist der Ernst? Oh, der war tot. da fuck you. Hast du mich gerade echt gefistet da? Au. Oh. Wow, oh, lol, bist du stark! Ich hab kein Gold, ich kann nichts tun! Ja, sorry, da sind zwei Gold vorkommen. Ja, bei dir vielleicht. Nein, da, da, ganz oben, ganz oben, äh, war auch noch mehr ans Was? Ganz oben, ernsthaft? Ja. Na, hab das ich das. Das hab ich nicht Singen, oder? Ich denk schon. Oder ich war zuerst dort. keine Ahnung. Ah, Was the fuck, ich hab nie Gold in dem Spiel. Das gibt's doch nicht. Ich schau mal das jetzt an, wo du das geschissen nicht Gold ist. Da. ja, bring meinen Typen um, genau das, sorry ja, danke, Ma, ich bin echt schon wieder gefickt, ich hab, ich hab einfach, ich hab kein Gold ja, ich hab kein Gold auf der Suche nach Gold always die bitte. ich kann auch keine gescheiten Einheiten bauen, weil die kosten natürlich alle Gold oh, fuck, mein Villager der ist einzige also Typ, durch. den ich mir bauen kann, hat Milliarden axt Typen nicht gut sogar der kompositbogenschütze kostet fucking gold Heute ich gib's dir jetzt so hart mit meinen low <lacht> mit meinen, <lacht> <mit> meinen, <lacht> meinen misteinheiten gib's dir jetzt so hart oder hm. <lacht> okay <lacht>